Michael hat einen neuen Arzt. Der hat zum Einstieg eine Menge Fragen. Wann er wegen welcher Symptome behandelt worden ist, welche Medikamente er bekommen hat, welche Vorsorgeuntersuchungen er durchgeführt hat, wie soll Michael denn das alles herausfinden? Michael, du bist dabei nicht allein. Deine Krankenkasse hilft dir. Du musst dich nur bei der BIC für die digitale Patientenquittung anmelden. Dann kannst du in meine BIC nachschauen, welche Leistungen also zum Beispiel ambulante ärztliche Leistungen, stationäre und ambulante Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Heilmittel und Hilfsmittel, die BIC für dich übernommen hat. Das alles erfährt Michael in seiner geschützten Patientenquittung. Nicht einmal die BIC selbst kann dort hineinsehen. Hier erfährt Michael auch ganz genau, was die einzelnen Leistungen gekostet haben und auch, wie viel die Medikamente, für die Michael nur seine Selbstbeteiligung von 5 bis 10 Euro bezahlt, tatsächlich kosten. Natürlich erst dann, wenn Arzt und Apotheker mit der BIC abgerechnet haben und das kann schon mal ein paar Monate dauern. Michael ist jetzt gut informiert und kann bei seinem Arzt besser mitreden.